Anlegen und zurücklehnen. Mit dem PropFest Immobiliensparplan baust du automatisch dein Vermögen auf. Einfach registrieren, Anlagebetrag auswählen und wir übernehmen den Rest. Der Betrag wird von uns fortlaufend in die verfügbaren Immobilien angelegt. Dabei streuen wir ihn auf unser breites Angebot für eine optimale Diversifizierung. Entscheide du, ob du dir eine erwirtschaftete Rendite auszahlen lässt oder sie fortlaufend angelegt wird. Der Anlagebetrag ist monatlich auf deine Bedürfnisse anpassbar. Dazu ist es möglich, größere einmalige Einzahlungen vorzunehmen. Die Anteile kannst du jederzeit auf unserem Handelsplatz zum Verkauf anbieten. Du bleibst also maximal flexibel und behältst dein Portfolio immer im Blick. Starte jetzt schon ab 25 Euro deinen nachhaltigen Vermögensaufbau. Worauf wartest du? Die Nummer 1 Geldanlage in Immobilien. Propwest. Be part of it.